No. Das ist das? Das Und wie ist eigentlich Ja. Daher ihr merkt wohl schon steh die ganze meine na hoch ich bin so erkrankt ich kann heute sogar nicht mehr zu meinen Freunden also mir geht's echt schlimm heute halt. schlimm, schlimm schlimm schlimm ach so, ich muss die nicht So, jetzt yes, kannst du gehen. Ich hatte gerade eben noch eine andere Aufnahme und ich habe jetzt keinen kamera auch geändert. Jetzt sieht es besser aus, aber ich hatte gerade noch eine andere Aufnahme. Ich hatte, das, ich hatte da etwas Kleines falsch gemacht. Da so, habe ich es aber hoffentlich richtig. Hoch. okay, hier ist ein düsterer Wald. Also, ich kommentiere auch ein bisschen eine gute Villa, aber wie es aussieht ist das nur getäuscht. Okay. Während der Abnahme werde ich wohl viel meine Nase rausziehen, sorry uh, und uh, sehr oft niesen. Ich bin nämlich gerade sehr oft krank. Da krank. Und? Ja! Ich habe jetzt dein Stück geändert, das ist auch so richtig. Nein! Oh nein! Wo ist Luigi jetzt schon wieder gelandet? Wieso kann ich. Ach, stimmt, ich habe ja noch nicht den Schreck. weg. Schreck. Schreck. äh. Schreck, Schreck, Schreck, Schreck weg 0816. Ja! Jetzt taucht der Geist auf. Das ist keine Pfeife. Der Geist. Ah, endlich ein YouTube-Video über Luigi's Mansion. Ich habe so lange darauf gewartet, und das ist nicht da. Komm ich noch kurz. Mit Luigi. habe angeguckt, der Beta-Version, aber noch, da, dazu, gibt es, da, dazu gibt es später noch Einzelinformationen. was das Da, Da werde ich noch meine eine ganze Weile schwer zu tun haben. Ich bin zu alt für diesen sprüchigen Unfug. Nun, denn gestatten, man nennt mich Professor Igit. Igit. Dieses Haus, ich glaube von Tag zu Tag spuken hier mehr Geister. Aber was äh, hat ein junger Hüpfer wie du überhaupt hier hier überhaupt verloren? So schnell fortzuleben, ganz schnell. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Oh. Also, kleiner Leggeiz dazu. Mir nach Tempo, Tempo. Boah, was ist das für eine Musik? Ho, oh, voll die Gangstermusik, oder was? Ich war. Luigi war danach bestimmt. <lacht> ich glaube, dein Schicksal hat, hat dafür gesorgt, dass wir dass unseren Wegkreuzen Gut abgepasst, Luigi. Wie? Du möchtest wissen, wo du dich befindest? und ja, diese Heim die heimelige Stube dient mir als Zentrum meiner Geisterstudien. Professor, ich gibt's Geisterforschungslabor. Und das schlägt und ergreift das Labor, falls du Aktionen bevorzugst. Du hast du Müller bei einem Wettbewerb gewonnen, an dem du nicht einmal teilgenommen, teilgenommen hast. Das klingt mir sehr verdächtig. Du sollst nicht von deiner Existenz in dieser Villa überzeugt. Höchst merkwürdig das Ganze. Ich lebe hier schon seitdem ich ein junger Kerl vor 20 Lenzen war. Und ich sage dir eines: Diese Villa ist erst vor wenigen Tagen aufgetaucht. Die Geister haben dich zum Narren gehalten. Keine Ahnung, ob es nur ein Traum ist, eine Illusion und was auch immer. Aber wäre nicht sonderlich ähm, begeistert, äh, wenn ich ein Spukhaus gewinnen würde. Äh, wo ich dich so sehe, fällt mir wieder etwas ein. Ein Kerl mit einer roten Mütze, die die, die, die deiner ganz ich sagt, Mario, lief äh, lief aus so, lief in das also, keine Ahnung, was da gerade die Haus erhielt. Ich einmal für ein kurzes Blöuchen. Und er kam auch nicht zurück. Oder habe ich das doch nur geträumt? Wie bitte? Der kurze war der Bruder? Oh nein, wie furchtbar. Ohne meine Hilfe hat hat er nicht die geringste Chance gegen diese Leute. Du musst ihm folgen. Mir kommt ein Geistesblitz. Ich zeige dir, wie du mit den Geistern fertig bist, damit du deinen Bruder halten kannst. Luigi. Achtung? Ja, ich warte hier kurz drei Minuten und da kommt ein eine, eine richtig geiles Easter ja. Egg. Wer kennt Repell? Der kennt das Lied. Dumm, vielleicht kommt das. Das Easter Egg ist aber richtig cool, ne? Ja. Also ein bisschen Remix, aber. Ja. Dass ich das äh, einmal. Äh, ich selber ein Easter egg rauszufinden. Nein. Was ist so blöd, Ins zur Richtung steuern. Also die Wege, die w ist direkt hier neben der Kamera, deswegen vibriert, kann es sein, dass die ganze Zeit ab und zu mal vibriert. So, dann schon wieder. Ach, wenn er unbedingt will. Hä? Hast du mich nicht gerade schon gesagt? Ähm, ich glaube, da wurde irgendwas zertauscht. So, deswegen ist er so stolz da. Moneten einbringen, also Geld. Total. Ah. Ich frage mich, für wie viel das mal äh, man wohl verkaufen möchte. Ich glaube, er will es nicht verkaufen. Er will so haben, wie es schon so ist. Ja. Yeah. Hier wird später ein Bild hergehen. Mehr, also mehr dazu am Ende Let's äh, Play. Wenn das überhaupt der zweite Part kommt. <lacht> ja ich, also kann sein dass viele dazu fragen ich habe schon viele letzte Plays die ich nicht fertig gebracht habe also viele sehr viele davon halt bei, sind haben die den Grund weil ich entweder das Spiel nur aufgeliehen habe und jetzt nicht mehr bekomme oder oder halt keinen mehr oder keinen Spaß mehr drauf habe aber Luigi ist und super ach, Mist jetzt habe ich schon gesagt super Mario Sunshine sorry da ist Spoiler Alarm also, Anfang Sommer, Mathe, ich super mal Sand sein, es wird dann so eine passende zu, zum Anfang des Sommers. Ja. Jetzt kann, jetzt kann, an welches, ich hatte halt keine Ideen, hatte jetzt halt statt an Halloween, ich will jetzt nicht ein Jahr warten, bis ich das rausbringe. Habe ich jetzt so. Ja. Das hier rausgebracht. Und in der beta so konnte man sich in der in, in den Gesandten, ähm, im gesamten Labor da kommt man rumlaufen ohne mit denen sprechen zu müssen das war das war richtig cool One of the things removed from the final version was actually being able to walk in the gas laboratory. Now this is only active available through an action replay code. There were two doors, one that said Training Room and another one didn't say anything, but it, you probably can guess that it was either the portraits room or the gallery. Now there's a ladder on the left side of the room. This doesn't really lead anywhere but this probably suggests that you were able to walk up the ladder throughout the game and go into the laboratory at any time in the mansion. Deswegen sind auch noch die Tür da konnten da konnte Luigi mal so durch und aber da waren diese Teile dann nicht diese roten Phoenix Dinger. Die ich weiß wohl. Spür hier raus. Thank <laughs> you. Schlag auf, nein, die scheiße und ich hasse diese. Und hier mein also mein Glättercontroller funktioniert irgendwie nicht mehr richtig, keine Ahnung. Ja. Die Szene zeige ich mir diesmal, in also in den späteren Videos, also in späteren Aufnahmen werde ich das nur nicht mehr zeigen. Das Thema, weil das wird auch nerven, dass immer und immer kurz drüber. So, jetzt wird's hier. was, Luigi? was? Oh, spitz, du bist das Luigi. ich kann ja die Totstimme irgendwie nicht so sagen. ist doch noch geschafft, wenn ich froh... Ach, das ist ah, mir halt nee. Der Film ist ein dank. Warum? Ich hier bin und bringe... das ist drauf. Warum sehe ich überhaupt alles vor? Das, die, ich glaube ihr wartet eh bis ich damit fertig bin, nur... Ja. Was pusht, was dauern, keine Ahnung. Was sich aber einfach gefragt, was man hier machen soll. Und also noch hier die Kerzen auslöschen. Oh, das Kerzenlöschen was du vorher. Kriegen. Nun die räume Bergen viele leichte Farben klar. In Dunkelheit und nun kriegen sie dich. Her. Jetzt bist du dran. Ich kann nicht überspringen. Dir wird es ergehen wie zuvor, diesem Rotkäppchen. Ob, dass du in dieser Dunkelheit umher und äh, umher willst, auf ewig. Hast du Angst vor der Dunkelheit, kleiner Mann? Sag schon. Mach dich auf die Gefahr. <lacht> man ich kann er das Ganze Ach du? Der Game Boy Horror ist ein echt, das ist einfach ein Game Boy Color. Achtung, der hat sogar echt die Game Boy Töne. Warte. Nein, ach egal. Na, aber der hat echt die Game Boy Hier ein bisschen oder? <lacht> man, wenn man wenn sofort rausgeht, dann ist es ist zu weit weg, man muss direkt bei bei denen daneben sein. Ach, komm, komm steh auf. Das ist Scheißgleich, oder? Das ist Oh, das ich nicht kaputt Das ist hey, der ist doch was. Auch... Doch, doch, doch, doch, nein! Nein, komm an, geh gleich, das hin! Mist daran muss ich noch später denken. Irgendwie muss ich mich da noch erinnern. Also später wird es, äh Ach, Mist, ich weiß gerade das Wort nicht dazu, aber später wird es halt so eine sowas gehen. Also du gehen da wird überall im äh, Haus nicht komplett ausfallen. Also ein wird Also da wird überall da wird überall das halt sein so sein so Stromausfall geben. Und ja. Äh, also da wird halt überall dunkel sein, man kann alle Geldgeister und den Geldmäuse äh, halt noch nochmal wiederholen. Ja, und da gibt es sogar drei, drei zusätzliche äh, Gel geld -so auch. <lacht> Ach, diese scheiß Nein. <lacht> <Ching>. Nein. <lacht> Nein! Nein! Nein! Nein, schon da In der Beta-Welt. Nee, nicht in der beta Früher war es geplant, dass er. Also. Da ist ja hier außen noch so ein. Ah ne, das ist aber es war früher in der Beta geplant, so ein Außengelände schon Also, es, das Außengelände gibt es schon, aber. Es wurde ein Aber die Idee wurde leider schon verworfen. Also. Weil man konnte. Man konnte. Äh die Idee war halt, dass man dann halt da draußen rumlaufen kann. Das war halt so ein Außengelände jetzt, wie in. Luigi Luigi's Messing 2. Ja, aber das, diese Idee wurde leider verworfen. Aber das Außengelände steht schon. Also man könnte das halt äh, hack, hacken und irgendwie hacken, dass man dann, oder ne glitchen, dass man da irgendwie so out of map kommt und dann ja ins Außengelände kommt. Ja, das wäre doch schön. Vielleicht mal sowas. Daneben, was eigentlich gar nicht ins finale Spiel mit reingekommen ist. Schade. Falls ihr euch schon mal gefragt habt, wie lange ich immer meine Videos mache, 30 Minuten, immer. Immer, immer, immer, immer, immer, 30, 30, 30, 30, 30, 30, Minuten, Minuten, Minuten, Minuten, 30, 30, 30, 30, 30, 30, Minuten, 30, 30, 30, 30, 30, 30, Oh nein, da gibt's da gibt's Ja, da gibt's glaube ich diese Wie halten die nochmal diese Geister, diese Portraitgeister, genau. Und jetzt zeige ich euch, wofür das da ist. Hier, diesen Game Boy Horror nehmen. Also auf X drücken erstmal. Und dann auf A hier beim Spiel auf A drücken und? Uh, da passiert was. Aber was? Nein. Was ja. Ah ja. Dafür liegt diese Spiele. Was soll? Was fällt? Was, fällt? Was? Oh mein Gott! Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, dass diese Idee wurde verworfen. Ja, das habe ich noch nie gesehen. Also ich habe das Spiel komplett durchgespielt dreimal, aber mir ist sogar noch nie passiert. Geil! Ich dachte, das wäre nur ein Beta. Nice, ich habe eigentlich diese 1.1-Version von Luigi's Menschen hier runtergeladen als ISO, mit einem ich wünschte ich hätte die 1.0 Datei runtergeladen. Ah, das wäre viel cooler, oder? Nee, stimmt 1.1 und viele Sachen verbessert und viele neue Sachen zugefügt. Ach, keine Ahnung. Nintendo hat glaube ich auch zwei letzte davon. Eine 1.0, einmal 1.1. Ab beides aber So, willkommen zurück. Es ist jetzt wohl ein paar Stunden her, dass ich dass ich hier gerade eben das Video aufgenommen habe. Ich habe jetzt viele Sachen gemacht, also vorher war es glaube ich so 10 Uhr jetzt von 15 oder 16 Uhr. Ja, also und äh, da, also da kommen die jetzt Professor geht, wenn ich hier hinkomme und sagt irgendeinen Text, aber irgendwie ist es nicht da. So. Jetzt kommen wir aber zu einem bestimmten Raum. Ja. Hier ist, ist das erste Porträt. Äh, Portrait, Portrait Ich, äh, denke, um, später, weil ich habe jetzt gerade eine kurze Zeitfrist, also nee, also keine kurze Zeitfrist, aber ich will auch mal halt also meine eigene Freizeit. Ach und ich habe ich habe vorher noch in der in der Zeit äh, und dann halt äh, noch mein Fahrrad repariert. Kann ich jetzt auch endlich mal wieder fahren seit, äh, gefühlten Jahrzehnten. so schlecht den ersten porträger ist nicht schafft dann ist man also also mal ich also ich kann ihn jetzt noch schaffen reinzusagen aber das, das wird dann halt kein Gold, goldener rahmen ich hoffe ich schaffe das jetzt noch mal einzusagen das wird jetzt zwar goldener kein goldener rahmen aber ich habe also, jetzt nicht einsaugen dann wird es ein hölzer hölzerner rahmen also aus holz nein Okay, ich bin ein. Ja, es geht, glaube ich, nie zum und diesem Baby gibt geht das auf keinen Fall, weil das Ich weiß noch genau, das kommt danach und ich sage lieber nicht, was, was das für ja ich wusste doch, dass jetzt die Mutter kommt. ich brauche wirklich einen neuen Classic Controller. Auch stimmt sagen Hier? Machen wir einfach ganz ganz einfach dass hier ganz weit aufmachen und schon Mein Case Controller hat gerade schon wieder nicht funktioniert. Weil sonst. Ich hab, weil ich habe auch hin und her. Ich habe auch wieder hin und her. Die Steuerung. Also diesen Joystick gemacht. Aber es hat einfach nicht funktioniert schon wieder. Mann. Warum? Man warum? Schon am Anfang. Direkt auf. Keiner vergessen, ich muss jetzt ich muss ja versuchen, die überall Geld einzusammeln, von diese Geldscheine, weil am Ende wird es ganz entscheidend. Ja. ich ja, ich brauche auch meine eigene Freizeit deswegen mache ich lieber den Aber spannend versuche ich auch. Hier ja Bei den krieg ich denke, wir kriegen einen silbernen Rahmen. We mm should -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Jetzt ich Den Himmel. ist Himmel. Du bist okay, ich habe plötzlich die Verbindung zu dir verloren. Da war ich etwas besorgt. Du scheinst nach dem langen Kampf, außer Post zu sein, nicht wahr. schaust du nicht mal im Labor vorbei? Weil du einen Bossgeist aufgesaugt hast, ist dein Schreckwerk 0816 mit den besten Markt. Ich schätze, du hast dem Boss Geist gezeigt, wer der wahre Boss ist. Hm. Gute Arbeit Luigi. Du bist, bist unverzichtbar zurückgekehrt. Und sieh dir mal das hier an. an Mehr als 20 Jahre hat es gedauert, bis dieses Meisterwerk zu konstruieren, ich bezeichne als Meisterwerk. Diese Maschine ermöglicht es uns, die von dir. Mit Geister in Gemälde umzuwandeln. Doch damit nicht genug. Es funktioniert auch in umgekehrter Richtung. Wie? Du oh, oh, oh, so Ein, Ist ganz einfach. Du musst, du, dazu musst du lediglich den Schreckwerk von 1816 an diese Buchse anschließen. Und danach he heißt es zugeschaut und mitgeschaut. Stand kleiner? Ja, da sehen wir die. Sie aber ein bisschen zeigt mir die nicht aus. Whee. Die Gäste sind unsichtbar. Folglich müssen sie seine sichtbare Form bringen. Wir ziehen ihre sichtbare Form bringen. Das ist ein Thema. Und hatte ich für unsere unheimlich gestrichenen Gemälde. Und Bereich 1. Fertig. Achtung, gleich waren bestimmt Bereich 1 ge bisher gefallen Geister. Das nicht. Kamen, Holanda und Louis. Hier. Und das war's auch schon wieder. Wir sehen uns im nächsten. Oh, habe ich aber noch vergessen Okay. Jetzt ein paar. Und, und, und, ja, ich hoffe, euch hat gefallen. Lasst lasst dann da und wenn ihr das wenn ihr nicht getan habt, abonniert und ja, bis zum nächsten Mal. Und ich, äh, ach und äh, fall, falls euch also äh, schreibt mir in die Kommentare, wie euch das äh, neue Intro äh, gefällt. Also ob ich, äh, ich äh, das neue Android jetzt äh, jetzt so lachen soll? Oder Ent, äh, vielleicht einen neuen Endcard oder soll ob ich das machen. Keine Ahnung. Und dann, dann halte. Äh, ja. Oder oder, oder habe ich das jetzt äh, den alten, das alte Engine daher schaffen? Also, ja. Schreibt mir in die Kommentare. Falls geht es jetzt.